Hallihallo mal wieder. Ach, wie einfach es ist, die flache Erde zu beweisen. Haben wir also den Mond da hinten am Kamin. 60 Grad von meiner Position. Es ist morgens um 10 in Deutschland. Und wie wir sehen, haben wir genau da die Sonne. Ebenfalls 60 Grad über meiner Position. Hm. Ich würde sagen, einfache Mathematik, oder? Da bilde ich sozusagen die Spitze des Dreiecks. Hm. Und was ich mir auch noch angeschafft habe, schaut mal. Und nachdem wochenlang die Suppe über dem Hängel hängt, sieht es jetzt so aus bei mir. Nur ein kleines Wölkchen. Vögel zwitschern und alle fühlen sich wohl. So wie ich auch. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Tut gutes.